Mama Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Atlasküche. In diesem Video zeige ich herzhafte Krebs mit zwei verschiedenen Füllungen. Ich finde Fingerfood geht immer, oder? Was meint ihr? Ich persönlich liebe jede Art von Fingerfood an Ramadan. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich das total praktisch wie sieht es denn eigentlich bei euch aus was ist für euch so das must have an ramadan schreibt es mir mal in die kommentare ich möchte mal sehen ob es euch genauso geht wie mir oder ob ich jetzt alleine da stehe jedenfalls ähm, sind diese crepes ein echter hingucker und sind ideal im buffet als party snack oder auf dem iftar tisch wie gesagt sie sind leicht werden schnell zubereitet und Super lecker. Also ihr müsst es unbedingt ausprobieren und hier kommen jetzt für euch die Zutaten. Wir benötigen Möhren, die habe ich hier gerieben. Ebenfalls wie die Zucchini, rote und gelbe Paprika, die habe ich hier fein gewürfelt. Zwiebeln, Frischkäse, Olivenöl, Salz und Pfeffer und milde Currypaste oder Currypulver. Oder wenn ihr überhaupt kein Curry-Fan seid, dann äh, nehmt einfach stattdessen edelsüßes Paprikapulver. Zuallererst starte ich mit der Füllung, dafür erhitze ich das Olivenöl in einer Pfanne und brate das Gemüse unter ständigem Rühren für ein paar Minuten an, bis das Volumen quasi etwas abnimmt. Anschließend wird mit Salz, Pfeffer und in meinem Fall jetzt Currypaste gewürzt und das lasse ich jetzt noch für weitere 5 Minuten dünsten. Dann den Herd einfach rausschalten, Pfanne vom Herd nehmen, zum Schluss noch den Frischkäse unterrühren und komplett abkühlen lassen. Während meine Füllung jetzt abkühlt, bereite ich den Teig für die Krebs vor. Dafür habe ich hier Mehl, Eier, Milch, Zucker, Salz und geschmolzene Butter. Zuerst gebe ich die flüssigen Zutaten sowie das Salz und den Zucker in einem Mixer und mixe alles so lange, bis die Zutaten sich verbunden haben. Zum Schluss gebe ich noch die flüssige Butter und das Mehl hinzu und mixe ein weiteres Mal alles zu einem klumpenfreien Teig. Dann den Teig in eine Schüssel geben, abdecken und etwa 20 Minuten ruhen lassen. Während der Teig jetzt ruht, zeige ich euch schon mal die Zutaten für die zweite Füllung. Wir benötigen Rucola, gegrillte und eingelegte Paprikaschoten, die aus dem Glas, Pasturma, dieser türkischer Schinken und zum Bestreichen etwas Frischkäse. Für die Röllchen brauche ich große Krebs, deshalb backe ich einen kleinen Teil in einer großen Pfanne und den Rest einfach in einer kleinen Pfanne. Ihr könnt es aber machen, so wie ihr gerade wollt. Und äh, ja, wie man Krebs Ausbackt hat äh, ja sicherlich mal jeder äh, ausprobiert, also dafür ist am besten eine beschichtete Pfanne geeignet. Diese nur anfangs mit etwas Öl bestreichen, dann eine kleine Kelle vom Teig hineingießen, also müsst ihr mal selber äh, schauen und nach Augenmaß gehen, damit die Krebs nicht zu dick werden. Und dabei äh, die Pfanne etwas neigen und kreisen, damit sich der Teig schön verteilen kann und von beiden Seiten jeweils eine Minute goldbraun ausbacken. Sobald die Ränder sich von der Pfanne lösen und leicht braun werden, dann sofort wenden. Nach dem Backen auf einem Kuchengitter aufeinander stapeln und fortfahren, bis der Teig aufgebraucht ist. Für die Taschen brauche ich die kleinen Krebs. da gebe ich einen Esslöffel von der Gemüsefüllung in die Mitte, klappe die Seiten zu und rolle sie zu kleinen Taschen. Das ist ganz einfach und geht ganz schnell. Und äh, die gebe ich dann auf ein Backblech, welches ich mit Backpapier ausgelegt habe. Ein bisschen Käse drauf geben und schiebe sie im vorgeheizten Backofen bei 250 Grad, also ruhig auf höchster Stufe, auf der obersten Schiene und backe sie etwa 3 bis 5 Minuten. Ich möchte nur, dass der Käse schmilzt, mehr nicht. Und da müsst ihr ganz vorsichtig sein, denn sonst könnt ihr euch ganz schnell verbrennen. Also am besten direkt daneben stehen und im Auge behalten, denn es geht wirklich ganz schnell. Für die Röllchen verwende ich die große Krebs, weil ich sie nachher noch schneiden werde. Da bestreiche ich sie zunächst mit Frischkäse, verteile dann Rucola auf der gesamten Fläche. Und gebe anschließend die Paprikaschoten, die habe ich hier, wie ihr sehen könnt, zwischen äh, Küchenkrepp gelegt, damit die Flüssigkeit einfach aufgesaugt wird. Sonst weichen die Krebs ein und werden matschig. Und äh, an der Seite habe ich sie nur ein bisschen aufgeschnitten, damit äh, die sich besser rollen lassen. Und ja, darauf gebe ich nochmal Pastirma. Und äh, statt diesen Schinken könnt ihr aber auch andere Aufschnitte nehmen wie Puten oder Hähnchenbrustaufschnitt oder Salami. Also nimmt einfach halt das, was ihr am meisten mögt. Dann vorsichtig zusammenrollen und in kleine Häppchen schneiden. Damit sie mir aber nicht wieder auseinanderfallen, befestige ich sie noch mit einem Zahnstocher, entweder seitlich oder mit einer Olive und Tomate aufspießen. Et voilà, so sieht das Endergebnis aus. Sehr schön serviert und wenn das kein wahrer Hingucker ist, oder? <lacht> Sind die nicht anziehend? Also wenn die nicht direkt zum Anbeißen verlocken, dann weiß ich auch nicht. Also wenn ihr diese herzhaften Krebs nachmachen wollt, dann findet ihr das Rezept auf meinem Blog. Den findet ihr in der Infobox verlinkt und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Nachmachen. Schickt mir auf Instagram eure Fotos mit dem Hashtag Atlasküche. und ja, lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao!